Hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ich war noch nicht mal zur Kamera richtig zugeredet. Äh, äh. Gehen wir rein. So, in der letzten Folge haben wir noch einige Stadien hier von Gedeinermexten Pokémon befreit und jetzt sollen wir jetzt zum Kraftwerk gehen von Claw City, wo wir ja schon waren. Und ja, sagen, er steht schon hier breit und ich glaube. Äh, ben und luke sind irgendwie da drin und die müssen wir auf die phrase geben hoch da bist du ja schon wieder ich brauche noch eine sekunde okay irgendwas stimmt hier nicht ich, ich habe sicherlich wohl wohl geile sicherheitsanlage was die tür du entriegelt schon immer, dass du ein kleines bis bist, die Gut gemacht. Das ist eigentlich ja voll dämlich in einer Welt, wo Elektro-Pokémon-Ding sind, hatte einfach irgendwie was schocken kannst und dann kannst du die Tür öffnen. Er hat sich das ausgedacht. Die beiden Clowns sind da Wir müssen vorsichtig sein, damit ich die schon wieder alle mit einem Schlag machen Okay. Vermutlich jetzt ein Ding raus. Dann gehe ich hier mal allein rein. So, kämpfen wir wieder hier. Oha, oha. Es ist dir also gelungen, die Lage in den Stadion wieder in den Griff zu bekommen. nach die Türverriegelung scheint kein Hindernis für dich gewesen zu sein. Nicht anders hätte ich von einem Champ erwartet. Los, meiner keinen etwas Begeisterung über diese ach so mutigen Taten, wenn ich bitten darf. Juhu, wow. Mit denen nicht ist ja total gruselig. Warum zwingt ihr Pokémon zu deiner Maximierung? Der Grund dafür sind die am denen ihr Glauben schenkt. Aber wir werden allen die Wahrheit von der die wahre Natur von Sackern und Sammerzenter offenbaren. Sackern und Sammerzenter haben Galar für den Untergang bewahrt. leichtgläubige Narren, das ich denken kann wurde uns stets als den direkten Abklingen von den Helden gehuldigt doch damit war es schlagartig vorbei als ihr stifter galar von in da gerettet habt Und dann musste diese professorin ja auch noch mit ihrem buch ein Senf dazugeben ja ganz genau sie sollten sich schämen dann auf den anderen tag hat sich die geschichte geändert plötzlich sollen diese pokémon die helden gewesen sein Zu was würde uns das machen hm? wollt ihr damit sagen dass unsere ehrenbaren vorfahren nichts so als lügner waren ihr seid tatsächlich die nachfahren der königin galas in der tat so war es stets und so möge es auch auf ewig bleiben die geschichte in ihren bisherigen fassung war die wahrheit und die wahrheit bedarf keiner neuen interpretation sich lächerliche geschichten über neue helden aus den fingern zu saugen das ist völliger umsehen stimmt nicht ich habe mein buch nicht gelogen ich bin zwar fest davon überzeugt, dass ja und sammeln schon seit uralten zeiten über die galarig wachen nehmen so ist äh, machen wir doch die probe auf exempel um zu sehen welche version der geschichte die wahre ist sollte sich bei diesen kreaturen wirklich um die wahnhelden von gala handeln müssen sie eine geballte ladung an gala partikeln doch mit fassung tragen können oder aber klar doch jetzt dämmert mir der ganze zirkus mit den dynamax pokémon das waren testläufe für das große finale habt ihr völlig den verstand verloren ihr wollt die beiden als äh, allen erstes zum ausrüsten bringen Schön, dass wenigstens äh, einer hier seinen grauen Zellen mit Sauerstoff versorgt hat und mitdenkt. Nun kommt die Erkenntnis leider ein kleines bisschen zu spät. Mein äh, herz allerliebstes kleines Brüderchen trifft oben nämlich bereits die letzten Vorkehrungen, während wir hier heiße Luft produzieren. Das lassen wir nicht zu oh, spät jetzt etwa mit den Gedanken, den Lift nach oben zu nehmen. Genialer Plan. Es gibt nur ein Problem. Zunächst müsst ihr noch an uns vorbei. Ja, gut. Äh, ja jeder. Ich knöpfe jemand vor. lässt leichtgewichtig ruhig und so knöpfe ihr dem blauen Clown vor, Daniro. Äh, okay. Jetzt kannst du dich an dem Pokémon ergötzen, die ich eigens für diesen Kampf trainiert habe. Schon wieder. Ja wahrscheinlich genau die gleichen. Ne? Komm mal das so ah, ist ja da tatsächlich was anderes. Den ja, oh die werden so stärker. Verdammt. Ähm, ich wechsle dich ein. Du wirst ja wohl irgendwas denken können, oder? Oh nein, das ist nicht gut. Jetzt muss ja nur mit Stahlattacke Ecke kommen und ich bin weg. die bis Laubklingen. Glaub Klingen. Nein. Okay. kurz los. Macht den fertig mit einem Schlag. so hält nicht so viel aus. Das weiß ich. Nein. So. Oh Gott. ich glaube, da müssen wir so ein paar HP überleben. So mein ganz außer da mache ich jetzt einen Volltreffer natürlich, ne? gott aha der kurs des todes hier langsam wenn die doch ein bisschen stärker gut dann kriege ich ja nicht hier durch wie die ganzen anderen male immer du immer noch hat gleich da haben wir noch was ich nie Lasst nichts liegen, ich bin mal ein Final Fantasy 15. Da gibt es ein ist ignis Au. das hat ja fast weh getan Du, jetzt gibt es einen Ball in die Fresse, wo auch immer deine Fresse ist. Bei Doktor du, du hast zwei Fressen. Ich habe sie beide getroffen mit einem Ball es kommt ich macht wieder alles platten, ne Pass auf. Cesurio. Ja. So also wird es ablaufen. Bonk. Ja, ja. wieder ein Stahl-Pokémon, ey. Hat Rosé nicht schon daraus was gelernt, ey? Warum machst du jetzt denn so eilig? das sind doch in Ruhe unseren so Spaß haben. Tektas. A. So, alle Käfer ist effektiv ging. jetzt wahrscheinlich eine Wasserattacke einsetzen. Also kommen zurück. Durchstoß. Oh Gott. Jetzt hat er sich in links verwandelt weiß nicht so geplant dann aber wir kommen das muss jetzt klappen nicht dann geht mary drauf oh nein Au. du sagt dass er erstmal als meiner pokémon ko geht glaube ich ja blackwing stoßfug Ja, komm. Oh, was? Der überlebt das sogar noch, oh, Mary ist kaputt. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch ein Kampf. Der kann bock zum Dings hier ins so ein gegen schluss ist glaube ich mal als letztes ich weiß nicht wenn er reichen würde ich mal noch ein paar schaden genommen ich werde heute wurde besiegt noch nie oh meine noblen pokémon Verloren, ich wie ist das nur möglich? Wir haben Leute vertrieben. Jetzt heißt es ab nach oben. Jede Sekunde zählt. Groah. Was war das? Auf ah, Malte, mein wurde ich in ausreichend Zeit, um den Plan zu verhindern Gehen wir hm. da muss ich jetzt extra hier wieder beleben und so. Ne, äh. ah. Ah, da äh. 137, 134 Dynamix Bonbons. Sollte vielleicht mal ja mein Team Pokémon geben. Ne, glaub, die haben noch nicht alle. Ne. mit dem die mehr AP bekommen während der deiner Maximierung. Mir schon aufgefallen, nämlich haben nicht doppelt so viel AP. Also ja, wo äh, sind meine Beleber und so? nicht ganz oben eigentlich ah, schon sind die Bin ich überhaupt richtig nicht ab oh. hier war das genau ah, äh. ich weiß ich was jetzt kommt ob jetzt weiß ich mal center säcke und co und so kommen Deswegen tun wir mal vor ich habe alles hoch heilen, ne? wo ist Delion eigentlich werden all dem ja auch bestimmt irgendwie im letzten moment auf und steht hier alle in die show ne? und das ist wortwörtlich das geräusch von dragon ball set wenn jemand hier super Was? ich habe es vollbracht bruder diese kreatur hat sich tatsächlich vom rostigen schild anlocken lassen da muss ich nur noch eine ordentliche ladung an Galapartikeln verpassen wie konnten sie das nur tun sehen sie nicht wie schmerzhaft das für sammer center ist und alles nur weil ich nicht verhindern konnte dass sie den rostigen schild stehlen ha der schleier ist gefallen und seine wahre natur auf sich in all ihrer hohen gewalt diese Bestie soll also euer edler Hild sein. Jetzt zeigt sich wer der Wahl, wer die können in der Galarion sind. X Brüderchen! Ich bin nicht dein Ziel. Du sollst all deinen Zorn in der Stadt und ihren Einwohnern auslassen. Es versucht verzweifelt, seine Kraft im Zaun zu halten, doch es will ihm nicht gelingen. Tamazenta. Ich hatte gehofft, wir könnten ähnlich vorgehen wie bei der Dynamax-Pokémon. Jetzt haben wir es aber mit einem legendären Pokémon zu tun. Falls du vorst es fangen, würde ich es dir davon abraten. Ich gebe es nur ungern zu, aber ich glaube, du bist der einzige, der in diesen situation gewachsen ist. Mach dir keine Sorgen, dann ruhig. Ich kümmere mich darum, dass hier alle in Sicherheit sind und darauf sommer center zu besänftigen. Daniel, es greift an. Aber ich kann doch halt nicht fangen, das ist ein schild-pokémon, oder? sammer center erscheint okay das schild alles erhöht Ähm. Äh initiative senken am besten würde ich sagen ich weiß gar nicht was für ein typ du bist war ja, aber kann ich scheinen die initiative zu denken erstmal nee. Ehrlich gesagt äh, das liegen kaputt geht damit ich mit lil mary ja paralyse machen kann nee, donnerwelle da so, kann ich dich überhaupt fangen ganz keinen bei werfen nicht einmal nach fünf meister will irgendwie per zaubertausch hier in die ende gekommen sind so also wüsste ich eigentlich nur leben da ja kommen wir feuerball ich glaube du hast keine chance mehr Lass dich knuddeln. Oh, ich bin auch ein Level höher. Also ja, mein Pokémon ist ordentlich stärker als ein Legendäres. Und da, in die Phrase und du bist im nächsten zu weg. Adios, Genosse. Okay. naja ja erwarten gar gar alles in ordnung mit dir was ich pass auf danke dass du mich gerettet das sagt ja scheint seine kraft noch niemand nicht ganz kontrollieren zu können ich muss mir große sorgen und sammer center daniro ich muss ihn nur einfach hinterher ins kirchen so her damit und das gibst du jetzt auf der Stelle zurück, das gehört zum Center. Oh weh. Ob hat sich den rostigen Schild zurück, holt sich den rostigen Schild zurück. So. Jetzt kriegst du in die Fresse. Nein, ich fühle dich an, verschonen meinen kleinen Bruder. Sag ein starr dich an. Sie starren einander an. Aber kann ich dich jetzt so bewältigt man eine Krise als Champ? Respekt, ähm, ich glaube, es wartet auf dich. Okay, jetzt kann ich jetzt fangen. Ne? Also, mein kleiner Bruder ist unverletzt. dafür möchte ich dir danken. Furchtbar, was war eine furchtbare Kreatur. Zu glauben, wir können diese Kreatur zu unserem willlosen Werkzeug machen, wie töricht und hochmütig wir doch waren. Wir haben auf der ganzen Linie verloren und möchten euch für alle kennen die wir euch bereiten haben, auf sich um Verzeihung bitten. Unglaublich, ich bist absolut unglaublich, an auf Sakya auf diese Weise vielleicht seinen Dank ausdrücken will. Okay. So. Ähm, wir können natürlich jetzt ganz ordentlich fangen, ne? Deswegen gehe ich mal auf Mary, ne? So, und ich werde euch jetzt sagen, wie ich das jetzt handhaben werde, ne? Wir werden natürlich versuchen, normal zu fangen mit Pokébällen, ne? Aber ich werde, wenn ich diesen Part beende, nicht speichern, damit ich das Pokémon fangen kann und zwar mit einem Meisterball. Ich werde, ich habe zwar fünf Stück. Welche vielleicht geschietet worden sind, weil ich nehme an, die Pokémon, nicht getauscht bekommen habe, sind erschiedet worden. Aber solange ich ja nur einen Meisterball benutze, ist das ja kein Problem, weil den habe ich ja per Story bekommen. Also, um das mit meinem Gewissen zu vereinbaren, sage ich das mal. Und ja, ich werde euch sagen, wie das jetzt abläuft. Ich werde das Pokémon auf normale Weise fangen. Also ich werde Schwächen, äh, Paralyse, äh, ich versuche es mit normalen Pokéball einzufangen. Und... Wenn ich diesen Part hier beendet habe, dann werde ich nicht speichern. Ich werde noch mal laden. Hier nochmal den Kampf gegen diesen einen Typen hier machen. Ich werde bisher spielen. Ich werde speichern. Ich werde das eine Viech erledigen. Und dann werde ich äh, versuchen, das Viech mit den richtigen Wesen und so zu fangen. Und zwar indem ich einfach nur einen Meisterball drauf werfe. Weil dann werde ich meinen einen Meisterball einfach einsetzen. Und ja. Weil legendäre Pokémon kriegst du ja nur einmal. Und wenn ich dann schon das Pokémon habe dann will ich es auch mit einem richtigen Wesen und so haben, weil sonst ja werde ich ja nie wieder die Chance haben, irgendwie das Viech zu bekommen. Also, ja, ich weiß, man kann die Wesen auch noch nachhinein ändern, aber ich mache das so auf diese Weise. Und ja, ähm, gut, so läuft mein Plan ab. Also, in der nächsten Folge werde ich dann wahrscheinlich sehen, wie ich das Ding in einem Meisterball drin habe, weil ich dann einfach nur einen Meisterball werfe und fertig damit das halt schneller geht. Aber ja, jetzt erstmal wegen der spannungshalber werden wir jetzt auf normale Weise fangen. Nimmst du das rostige Schwert zur Hand, um Sack zu fangen? Ja. Wo erd? Ja, das haben wir auch Musik. Da sagt ja im blick wirkt entschlossen das könnte ein bisschen werden, vielleicht so ich hoffe du bist nicht schneller als mary wird so das haben wir schon mal alles andere ist jetzt schon wichtig giganten neben nee wird wehtun oh gott drauf. Hast du hast mich gerade angegriffen, du. So, Feuerzahn. Feuerzahn gebraucht hat. Also du bist Stahl, nämlich an. Stahl und über anderes. Oh Gott. Der wird wehtun. Feuerzahn hat schon ordentlich Schaden gemacht deswegen. alter wenn er mich jetzt einmal trifft dann bin ich weg egal mit welchem pokémon vor allem der hat ja auch noch giganten lieb ne? hat ja auch nicht wenig schaden macht ne? so feuer Zahn. so das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant jetzt noch mal anzugreifen ja. er hat nicht sein giganten verschwendet so ich würde sagen wir fangen dann an zu werfen zu ne? so gucken wie schwer pokémon man zu fangen ist und so ne so dann zeig mal wo haben wir 54 natürlich werde ich versuchen mit Pokéball zu fangen endlich doch 1 sankt du in das kampf ne? Gott, der wird jetzt alles One-Shotten, weil seine Angriffskraft so hoch geballert hat. Fällt mir nicht. Äh. ein zusammen, erschauert. Hier komm. Der Spannungshalber. nein. Da so, wird mir paralysiert, lang. das war mit so einem superwurf der welt geil ich glaube ich natürlich nicht noch mal anzugreifen schwertanz da kann sich noch mal hochball an also angriff gerade nicht schon erhöht wenn ist jetzt eigentlich auf level 6 sein ne ja Ist fee und stahl okay hast keine giftschwäche mehr na, na kommen heute wird so einfach ich gleich einfach nur meister bei werfe 12 ich müsste dann am besten noch ein bisschen schwächen aber ich traue mich nicht sieht aus als könnte ihn das ein schlag noch wegkauen, ey. mit feuerzahn 1 der schatz wenn alle meine pokémon gewonnen hatte weil in seine angriffskraft auf, auf maximum ist er ist voll kacke er hat sich ausgedacht schon so ein bisschen oberkehr normalerweise haben so legendär pokémon völlig kackt attacken 1 2 3 auch man Sagen ist hat nicht von kello irgendwie eine Attacke. Ich muss ein paar Pokémon wieder beleben. Ich setze ein paar Top-Beleber und alles war ein, wird er also sowieso nicht je nach Speichern. Also, da sei es ein bisschen paralysiert. Danke, und Top-Beleber ist eigentlich auch schwach sind Einfach weil. neben nee, oh, du bist sowas von weg, nee. Ich mein, ist vollkommen egal, was für Angriff der einsetzt. Das ist wortwörtlich egal, was für Angriff der einen wenn Ein Schlag ist alles weg. jetzt da könnte gut sein und seine ja los werden los kommt drin 1 2 der gigant 2 zwei feder für verballert müssen jetzt eigentlich gar keinen mehr davon übrig haben fünf gewesen sein ich nehme jetzt mal an das hat noch fünf benutzungen so ein über angriff ist haben normalerweise nur fünf glaube ich muss trotzdem ein meisterball werfen sonst wird das hier nichts war drin für die ehre ich Bin stolz für mich ja für mich hat geklappt alles klar sagt jahren wurde gefangen okay da wird so was von einfach wenn ich das jetzt auf screen fangen werde mit dem meister ich einfach nur den ball Okay. Typ Fee, Mag. Also, ich nehme an, wenn man in den Schild gibt, dann wird er zu Stahl. Alles klar. Dieses Pokémon gilt als legendärer Held. Es nimmt Metall auf, wandelt dies in eine Waffe um und kämpft damit. Der wird wohl in der Box verschickt. Wow, wirklich beeindruckend. Der Wahlkönig hat dich für würdig gefunden. Befunden. Oh. Wir wurden zeugen eines noblen Kampfes. Ich schäme mich regelrecht dafür, dass wir die ganze Zeit nichts anderes im Sinn hatten, als uns darüber zu streiten, wer der wahre König ist. Du da Zackenschopf freundlich und zuvor kommt wie immer. Mein Bruder und ich werden für unsere Taten Buße tun. Für uns äh, sogleich an einen angemessenen Ort, an dem wir Abbitte leisten können. Für Keller, die ihre Taten angeblich wollen, schubst du uns hier ganz schön herum. Ach, was soll's. Danero, mittlerweile habe ich einen Eindruck davon, was du wirklich drauf hast. Und ich muss sagen, du hast den Titel der Champs wirklich verdient. Warum sagt das eigentlich alle immer? Habt ihr nicht den Kampf gegen den Champs hier irgendwie gesehen? Ich habe vorher den Kampf meines Lebens gehabt. Und alle sein, haben alle irgendwie nicht gedacht, ich habe nicht das zeug zum Champ oder was. Aber bitte, ich bitte dich, lass mich zumindest für eine Weile in Frieden. Ich habe dann nämlich ein Muster erkannt. Wenn du mich sehen willst, ist Ärger im Verzug. Sagen ja, ich kann nicht von ihnen verlangen, dass sie mir verzeihen. Trotzdem möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich sie hintergangen und belogen habe. Nach ein paar Stunden, nachdem sie mich hier eingestellt haben, habe ich das auch ziemlich getroffen. Keine Frage, aber mittlerweile denke ich, schwamm drüber. Das sage ich einfach als eine Sache, aus der ich was für die Zukunft lernen kann. Das meine ich nicht. Das meinen sie nicht sarkastisch oder das meine ich nicht äh, sarkastisch. Okay. Oh, nun dann wünsche ich ihnen auch weiterhin viel erfolg so damit hätten wir die beiden nicht ganz so lustigen klanz erfolgreich aufgehalten Jetzt müssen wir noch hoffen dass damals Center nichts passiert ist Beep, dann beep. beep. Danilo, ein smart tom was könnte das könnte Rob sein Danilo, also ich bin gerade hey jetzt beruhigt dich doch hey du hast das gehört damals ist auch bei mir wo bist du ich bin im Schlummerwald und versuche jetzt einmal center zu besänftigen kannst so du vorbeikommen dann ich könnte eine hilfe gut gebrauchen ich warte im inneren des schlimmer auf dich bis dann bei haupt scheint es ja wieder drunter und drüber zu gehen also alles wie immer schätze ich auch sagt scheint sich sorgen um seinen partner zu machen wir sollten sammer center und top besser nicht zu lange warten lassen wo es auch zum schlimmer wald so, ich muss mir jetzt jedes mal diese cutscenes angucken wenn ich sehen will was für ein wesen Viech hat wie ich hat das liebe ich ja immer so, da ist zum beispiel ein richtig kacke wesen richtiges kack wesen hier. verteidigung hoch initiative runter wird bei kampf und tritt den angriff schwer zu dann ja, alles klar äh, ich möchte mein pokédex nachgucken kann man da sich auch die form diese schwertform angucken da so, mir fehlen übrigens noch zwei pokémon hm. dann haben wir einmal so und einmal so es trägt nun eine waffe die jetzt vor langer zeit einmal führte selbst galt der pokémon bezwingt damit auf einem streich 350 kilogramm das Schwert wiegt 200 Kilo. Ja, wahrscheinlich diese Flügel und so weit noch am Rücken sind, wiegen auch noch ein bisschen, aber das ist krass. So, und ich sehe schon, wohin das führt. Hopp, wird das andere Viech fangen, ne? So, aber ich würde jetzt erstmal sagen, da ich dieses Viech gefangen habe, da wird jetzt ein bisschen wieder daumen bis ich was hochlade, nehme ich an. Außer ich bin schnell. Ähm... Nee, warte mal, wo ist seine attacke Hä? Hm? <lacht> egal so ich habe ja erklärt was ich mache ne? ich werde den spielstand jetzt nicht speichern ich werde jetzt noch mal resetten ich werde mich vor sagt ja begeben natürlich ich mit dem meisterball fangen gucken was für ein wesen hat und dann ja dann machen wir nachdem ich damit fertig bin weiter mit pokémon ne? alles klar ich hoffe euch hat der bald gefallen ich hoffe Uh, ihr könntet mal vielleicht ein Abo, ein Lager, like, ein Kommentar hinterlassen, würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Zikowski.